Ich bin im User Provisioning tätig, das heißt verwalten die Benutzerkonten sämtliche Bankmitarbeiter, sowohl über die klassischen Systeme wie Windows. Die Bundesbank ist für mich ein sicherer Arbeitgeber, aber man hat auch das Gefühl hier wertgeschätzt zu werden.